Zu meinem ersten Video im Fachbereich Physikalische Chemie. In diesem Video wird es um das elektronische Partialdruckgesetz gehen. Da ich aber ein Biotechnologiestudent bin, will ich euch am Anfang des Videos daraus aufmerksam machen, dass man mit dem Partialdruck nicht nur in Physik oder Physikalische Chemie zu tun hat. In der Biologie und Medizin spielen die Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidpartialdrucke eine große Rolle. In Medizin wird der Partialdruck immer dann anstatt der Massenkonzentration verwendet, wenn das Diffusionsverhalten des gelösten Gases betrachtet wird, zum Beispiel Sauerstoff im Blut. Typische Themen dafür sind die Analyse der Zusammensetzung der ausgeatmeten Luft oder Entstehung der äh, Gasblasenkrankheit der Fische. Jetzt noch ganz kurz Historisches. Um in der Lage zu sein, den Beitrag jede einzelne Komponente der Gasmischung zum Gesamtdruck zu bestimmen, leitete im 19. Jahrhundert John Dalton mit Hilfe von zahlreichen Experiments einen Zusammenhang ab, den wir heute als deutsches Gesetz kennen. Das Gesetz lautet, der Druck einer Mischung idealer Gase, wichtig, das muss ein idealer Gase sein, entspricht der Summe der Drucke. Denn jedes Gas bei gleicher Temperatur alleine ausüben würde. An dieser Stelle wäre das vielleicht hilfreich, nochmal zu erläutern, was die idealen Gase überhaupt sind und was, ist, was die überhaupt von realen Gasen unterscheidet. Also, die Teilchen eines idealen Gases werden als Messpunkte betrachtet, die zwar eine Masse, aber kein Volumen haben. Dann, Zwischen. Den Teilchen treten keine anziehenden und abstößenden Kräfte auf. Und die Stöße zwischen den Teilchen untereinander sowie zwischen den Teilchen und den Wänden des Gefäßes erfolgen vollkommen elastisch. Genau. Und nochmal: wichtig ist, dass das Gesetz von Dalton nur für Mischungen idealer Gase und nur dann auch für Mischungen realer Gase gilt, wenn die Drucke so niedrig sind, dass man idealisch Verhalten annehmen kann. Hier habe ich äh, eine Abbildung für euch vorbereitet, um das, noch, äh, um das Gesetz noch besser äh, erklären zu können. In diesem Gefäß befindet sich eine bestimmte Masse an Kohlenstoffdioxid, die allein in diesem Gefäß einen Druck von 5 Kilopascal ausgibt. In, anderen, in dem nächsten Gefäß ähm, befindet sich eine bestimmte Masse an Sauerstoff, die alleine in diesem Gefäß einen Druck von 20 Kilopascal ausübt. Wichtig ist hier anzumerken, dass all diese Gefäße das gleiche Volumen haben und da die Temperatur, die hier herrscht, auch gleich ist. Ja, und im letzten Gefäß befindet sich sowohl Kohlstoffdioxid wie Sauerstoff und der Druck, der hier herrscht, ist 25 kPa, weil äh, der Kohlenstoffdioxid einen, Druck von, einen Partialdruck von 5 Kilopascal zur Gesamtmischung beiträgt und Sauerstoff einen äh, Druck von 20 Kilopascal, herauskommt. kommt äh, die Summe 25 Kilopascal. Also äh, der Gesamtdruck ist gleich die Summe der Partialdrucke. Okay, äh, auf dieser Weise kann man also der, äh, den Gesamtdruck bestimmen. Jetzt kommen wir zur Berechnung des Partialdrucks. Äh, hier habe ich eine Formel aufgeschrieben. Partialdruck gleich Mollendruck oder anders genannt äh, Stoffmengenanteil mal äh, Gesamtdruck. Ja, hier habe ich nochmal erklärt, was äh, Mollendruck überhaupt bedeutet. Also es ist die Stoffmenge der Komponente J. Also nur eine einzelne Komponente, geteilt durch äh, gesam gesamte Stoffmenge der Mischung. Hier habe ich das auch ähm, so mehr chemisch aufgeschrieben. Also äh, die Stoffmenge gleich NJ geteilt durch n. Ähm, n ist die Summe allen Stoffmengen. Und wie man überhaupt auf die Gleichung kommt, ähm, ja, dafür braucht man ein ideales Gastgesetz. P gleich N mal R mal T geteilt durch V. N ist die Stoffmenge, R ist die Gaskonstante, T ist die Temperatur. Und wenn man das für Partialdruck anpasst, dann ist P1 gleich N1 mal R mal T geteilt durch V. Das kann man für mehrere Partialdrucke machen. Und wenn man die beiden Gleichungen gleichsetzt, dann bekommt man Pj, also Partialdruck geteilt durch den Gesamtdruck, gleich Stoffmenge der Komponente J geteilt durch Gesamtstoffmenge. Also genau das, was wir hier hatten. Und wir wissen jetzt auch, dass die Stoffmenge der Komponente J geteilt durch gesamte Stoffmenge der Mischung gleich mal ist. Also, wenn man die Gleichung hier auf PJ Partialdruck auflöst, dann bekommt man genau das, die gleiche Formel, wie ich hier aufgeschrieben habe. Also ähm, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, aber hauptsächlich, dass ihr alles verstanden habt, was ich euch hier erklären wollte. Und für mehr Videos über physikalische Chemie lade ich euch herzlich ein, äh, die Videos von meinem Professor anzugucken, Cyfox. Dankeschön.